Thank mm -hmm. you. mit dem Weinen, wie man weint, also wie man, wie man weint ganz genau, aber wie man lacht, genau erklärt, aber ihr seid ganz ernst. Nicht lonely, you no, know about the laughing, you didn't do that, how you, how you laugh, but you tell it in the, das heißt Vergangenheit, ihr, ihr, ihr erzählt, erzählt nicht, wie ihr lacht, sondern wie ihr gelacht habt, wenn das mal, vor Jahren hattet ihr noch gelacht, heute habt ihr nichts mehr zu lachen. You have erzählt. You understand? Like how it was when you laughed. you're telling each other that. And what, what happened? Yes, what happened to you and how, what kind of sound you made and something like this. And he spielt einfach so in blues, einfach so ganz langsam drüber weg. I will nur mal hören, was ich. Guck, so wenn, wenn, wenn das in der Vergangenheit passiert. It could be Pausen. Sein? You don't need to talk all the time. Ich weiß nicht, gehört was sie uh, ja, sagen. Ja? Wenn du erzählst, guck mal, wenn du jetzt erzählst, als du, ich im Kino war, nee, da war so ein blöder Film nee, nee. und du erzählst okay. wie du weil dann, dann, dann denkt man, alles was ich jetzt erzählt, hat damit zu tun, ja. bei dem, als du den Film gesehen hast. Ja, ja. aber du musst vielleicht gar nicht den Grund erzählen, ja. sondern nur wie, ja. wenn du also, also mhm. gut, als wenn es Jahre her ist. Mhm. Ne? Also sonst denkt man, das ist ja. nur bei dem Film, mhm. aber wir können das genau so jetzt. Ja. Ja. dich anzuschütteln. Du musst alles in der Vergangenheit erzählen. Verstehst du, was ich meine? Wenn, dann fange ich mich an zu schütteln, Ist dann, du erzählst, wie ich, ich du lachst. Gesagt, ich fange an zu Ich fing, ja, aber das ist wie, ja? Habe ich es nicht richtig verstanden. Ist falsches Deutsch, meinte fing. Es muss schon klar sein, dass... Das ja. Ich habe manchmal auch gelacht, ohne Ton. Nur... Hast du was auch gemacht? Nee, ich habe mich immer nur so zusammengerollt im Stuhl. Da war es dann wie wirklich leicht. Das muss ja, doch immer das... Oh, yeah, yeah. That it's not like we really like. We just show. Yeah, yeah. yeah. One hier relax. relax. Relaxe so das Head Hals sehr relax. und so also, also, die Hand bleibt dann immer hier. Und, und so ein bisschen, guck mal, wenn man so ausholen muss, so noch mehr entspannen und dann macht Mach der Körper eigentlich noch ein bisschen das. In dem Moment. Also wenn man hier. Da, da der Kopf. And back. Da, okay. da der, der hebt sich hier und ist ganz eingedreht. Dass ich das Handgelenk von der Seite sehe. Nee, nicht so. So. Das ist ganz eingedrehte Arm und der Ellbogen ist ganz gehoben. So. der ist das Rund. Gut gehen, da. It's like da and da. Okay. Wenn man den Arm so hebt, so, aber mit dem Bein, so. Und ist da. Also, um, da hier hin, mhm. squeeze ein bisschen so, hoch und runter. So, ja. no, und wenn man da ist, aber gleich zurück, relax, like, like, back from the back. Ja. Da, sofort zurück. Da, da, dann sowas ähnliches, was wir schon mal kennen, So was. Ich weiß nicht genau. Und das und das. Das und das. Doppelt. Du bist stehen und Kopf ein bisschen senken. The hands are down. Lynn. Gut, shut up. Look down. Die Kamel kann ich meine. Monika. Aber dann kurz. Im Rhythmus der Musik. Es ah, ist ja immer eins, zwei, der nächste. Auf eins sagt man seinen Namen. Und zwei, drei ist nichts. Die, die gut, genau, ganz präzise zu machen, aber muss man Zeit haben. Müsste nicht. Jetzt oder niemals? Jetzt oder? Niemals. Aber hier gibt es keine Sache, Klos, ja, du, hast du. Hast du die groß ist. Aber wirklich Ja, wenn schon, dann schon. Da denke ich wirklich zu hart ja. und das ja. gibt Denkst du an ah, Eier? Ja. ja. Ja, das ist ja toll. Ist besser als drängen und dann denken. Ja. Dass man eben ein Bäuerchen machen soll, dass man, ihn, dass man singt. Oder singt. Alles, also, alles hilft nicht eigentlich. Aber immer was probieren, was aber mit Kind zu tun hat. Mit Kind und Mutter. Steht. Ja, ja, man selber ist derjenige, der das Kind sein will. Und die andere Person, und, aber in, in der Unruhe. Ich bin irgendwie ausgedrückt. Ich weiß, ich weiß, das weiß, nicht das ja? Nee, Machen oder machen wir ein Feuerchen so. <lacht> Zwei Monate drehzeit Aber macht nur sowas? Ja, Ich komme. Ich ja, nach oben. Ja, ja das machen wir. Jan, schließt der Maske. Maske. Also nicht Ach, nach. nach oben. es nach oben, es in der ja, das ist wichtig. Ja. ja. Und das hier? Die linke ist nicht so sensibel wie die rechte. Ja, aber ist ja, nicht das so. Ja, genau. ja, und wenn Sie sagt, wenn ich mit Gefühl mache, sagt sie nicht so viel Gefühl. Ja? <lacht> Can you tell exactly what you do with the feet? When and when you put your foot again backwards? But touch with the genoux. You touch with the genoux, but not with the stretch foot. Usually, when you did it, you did it like almost bent. The foot was not flexed, but a little bit like flexed. No? Nicht, nothing like that. No. Not stressed. relax. Relax. relax. relax. relax. And, uh, it was a little bit like tension, but yes, yes. <laughs> and and too that you did that sooner because it wasn't so short. It was not like boom. one, two, three, four, five, five six, erst, nee, aber das war immer lange. It was not just like in out. Es ging aber noch während des Beines. Ja, Ah, Mama, Das war nicht so lange, aber man nimmt die Hand mit runter und das haben wir eben nicht gemacht. Dass wenn man küsst, nimmt man die Hand mit runter. Du meinst diese Hand. Ja, wenn man das gemacht hat, hat sie ja. das und dann immer so gemacht, ja. nicht so. Ja. Du it. It so high. It looked like you go in here. I don't know what you did, but for me it looked like the body had to go like that, because I told you to be so close. Very, very close. And also your leg went through Christians leg. The foot was on the other side. You were really close with the hip. Yeah, because that was schöner, because the spine day durchging. Now it doesn't look like nothing special. Ja, ja, bitte. Ja. Ja. Ich möchte noch zuerst und fängst an und du kommst mit Ideen hinterher. Bleib ein bisschen hinterher. Achso, jetzt kommt sie mit Also da, wo wir rein sind. Ein bisschen später. Und geht nochmal runter. Hingehen könnte. Ähm, ich wollte vielleicht, dass vielleicht mal irgendjemand steht auf und legt sich woanders hin. Also zum Beispiel immer einer von den Paaren steht auf, aber nicht alle zusammen, und legt sich woanders hin äh, auf den Bauch. Und derjenige, der übrig bleibt, legt sich da, wo er ist, auf den Bauch. So langsam. Ja? Ich wollte nur gucken, ob irgendwann alle auf dem Bauch liegen und man kann das Drehen anfangen, versteht ihr? Das war der 45. Probentag, der letzte in Wuppertal. Premiere ist in eineinhalb Wochen, diesmal in Amsterdam. Das Stück ist noch nicht fertig, für uns bleibt es Fragment. Die Truppe fährt morgen ab nach Holland. Wir blieben noch drei Tage in Wuppertal, ehe wir unsere Sachen packten. Etwas hing nach.